Okay, wir fangen an. Ganz herzlich willkommen hier alle die ganze Runde zum äh, Digitalen Salon aus Berlin, hier aus dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ähm, ich bin von der die Wissen, ich bin Marlies Schaum und moderiere diese Runde hier, aber ich habe mir natürlich Gäste eingeladen. Und wir reden im Digitalen Salon eigentlich immer darüber, was machen wir eigentlich mit dem Netz und was macht das Netz mit uns. Und heute reden wir über was, was ja eigentlich alle von uns, glaube ich, irgendwie interessiert, nämlich Geld. Allerdings Geld in Zeiten des Netzes. Wie verändert sich eigentlich unsere Volkswirtschaft im Netz? Gibt es da irgendwas Neues? Gibt es da irgendwas anderes? Womit kann man in einer digitalisierten Volkswirtschaft Geld verdienen? Wo kann man es gut investieren? Und was kommt am Ende dabei raus? Und wird das vielleicht alles irgendwie ein Ticken demokratischer? Man weiß es nicht. Aber wir werden das vielleicht rausfinden heute. Das will ich doch hoffen in unserer schönen Runde. Ich bin eigentlich auch nur die Quotenfrau hier heute Abend, aber ich darf wenigstens die Fragen stellen. Und äh, einer, der hoffentlich auch antworten wird, den ich mir dazu eingeladen habe, ist Denise Bartelt. Er sorgt dafür, dass die Menschen im Netz überhaupt erstmal zu Geld kommen. Er hat nämlich die Crowdfunding-Plattform Startnext mitgegründet. Und bei Startnext können Künstler, Kreative, also Geld für ihre Projekte, ihre geplanten Projekte einwerben. Und Denise, ich habe geschrieben, äh gesehen auf eurer Website, da schreibst du, Crowdsourcing und Crowdfunding haben das Potenzial, unsere Welt zu verändern. Und tun es bereits was verändert sich denn da deiner meinung nach ja, es verändert sich der prozess wie ich quasi meine idee die ich habe ähm, entwickeln kann wie ich die in die realität umsetzen kann und äh, die notwendige basis ist ganz oft natürlich das geld was ich brauche um equipment einzukaufen um material einzukaufen und dieses geld bisher musste ich mir bei banken beschaffen bei förderinstitutionen und das soll in zukunft nicht mehr das einzige die einzige möglichkeit sein eine von den möglichkeiten und crowdfunding die wir als Schwarmfinanzierung übersetzen würden, heißt, ich nutze meine Fans im Internet, die ich mit der Idee begeistern kann, um das Geld von denen einzusammeln. Das heißt, dass die frühzeitig in meine Idee investieren mhm. und dadurch überhaupt ermöglichen, dass diese Idee, so klein oder so groß, wie sie auch ist, ähm, das Licht der Welt erblicken kann. Wir werden nachher erklären, ob das eigentlich wirklich so neu ist, was du da gerade vorgestellt hast. Aber ich habe noch äh, jemand anderen in meiner Gästerunde hier versammelt, nämlich Pavel Richter von Wikimedia Deutschland. Du sorgst ja dafür, dass so viele Menschen wie möglich freien Zugang zu Wissen und zu Daten bekommen. Der Verein Wikimedia Deutschland investiert in Projekte, die eben genau das tun. Ne? Freien Wissensaustausch fördern und so. Bekanntes Projekt kennen wir alle, die Wikipedia. Pavel, was ist dein Lieblingsprojekt neben der Wikipedia? Mein Lieblingsprojekt im <lacht> Netz? Neben ja, in eins, in das ihr investiert, das du gut findest. Also neben der eigentlichen Webseite Wikipedia und der Unterstützung mhm. dieser, dieser Community tut der Verein auch sehr viel für... Nein, ich will ähm, ein konkretes Projekt, nur, nur eins jetzt. Nicht hier der Verein tut viel und so. Das Hochschulprojekt, ähm, wo wir ähm, dafür gesorgen, dass Studenten ähm, statt Seminararbeiten zu schreiben, <lacht> die, sie, ähm, die maximal noch der Assistent des Professors einmal liest, mhm. ähm, Wikipedia-Artikel ähm, bearbeiten können und dafür ähm, ihre Studienleistungen angerechnet bekommen. Ja, ja? Ja, das unterstützen wir <lacht> und das finde ich eine sehr sinnvolle Zeit, wie Studenten ihr Wissen einsetzen können. Gut, das diskutieren wir dann später auch nochmal. Als dritter Mann in der Runde, ähm, der hat ja quasi das Hausrecht eigentlich, ne? Thomas Schildhauer, Informatiker, aber auch Geschäftsführer hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Du bist aber auch Professor und zwar für Marketing an der Universität der Künste, ein Schwerpunkt Electronic Business. Ich darf auch heute Toschi sagen, ja. hast du mir erlaubt. Toschi erforscht unter anderem, welche Geschäftsmodelle eigentlich erfolgreich sind die auf dem Internet basieren. Und ich habe dich jetzt ganz bewusst zuletzt genannt, weil ich genau darüber als erstes mit euch sprechen möchte, wie man denn Geld verdient. Heutzutage, mit dem Netz und im Netz. Ähm, vor allem, welche Geschäftsmodelle funktionieren hier? Könntest du uns vielleicht eins mal nennen, wo du sagst, das ist ein Geschäftsmodell, das arbeitet nicht nur mit dem Internet, das basiert wirklich darauf und das ist wirklich mega erfolgreich. Ja, also zu, zunächst muss ich mal natürlich sagen, ich lese alle Seminararbeiten meiner Studenten auch selber. Ne? Ähm, klar. Anwesend ähm, ausgewählt. Ja, ja, anwesend auch, Ja, Wollte ich zumindest noch mal. Ne? Also das ist ja auch häufig, häufig sehr spannend. Ähm, aber zurück zu der Frage. Genau, bitte. Ähm, genau. Also es gibt natürlich äh, einige Geschäftsmodelle, die wir alle sehr gut kennen. Ähm, mhm. äh, dazu zählen Suchmaschinen, ähm, dazu zählen natürlich auch soziale Netzwerke. Mhm. Äh, und das Spannende daran ist, dass dort eben etwas angeboten wird, was man in dieser Art und Weise vorher im äh, Realen Leben, Leben, im analogen Leben, wie auch immer wir das nennen, ähm, äh, was sozusagen die andere Seite ist, äh, der Macht, ähm, dass das zwar auch teilweise schon existierte, aber ich eben t, ähm, nicht die große Chance hatte, mich mit so vielen Menschen zu verbinden, so viel Wissen auch ähm, leicht erschließbar zu machen. Und äh, wir untersuchen eben gerade, was äh, so die Unterschiede sind zwischen sogenannten Freemium-Modellen. Also, ich biete einen Service kostenfrei erstmal an. Und ähm, dann generiere ich darüber eine Unzahl von, von Menschen, die damit arbeiten. Und dann setzt sozusagen erst die eigentliche Geschäftsidee ein. Ähm, und dann wird eben verdient mhm. mit unterschiedlichen Dingen ähm, oder ich biete eben von Anfang an einen Service an, den ich vielleicht so auch im, äh, im analogen Leben nicht so einfach haben konnte. Zum Beispiel? Äh, naja, also nehmen wir mal Apple mit iTunes, im mhm. äh, iTunes Store. Ich, natürlich konnte ich auch früher schon Musik kaufen, aber heute kann ich eben zu jeder äh, Gelegenheit und dann auch noch in Mikroeinheiten nur ein Stück, sonst muss ich immer eine ganze CD kaufen. Da waren dann zwei Lieder drauf, die mir gefallen haben, der Rest vielleicht nicht. Und, ähm, das heißt, vieles ist und äh, besser und einfacher geworden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Element für erfolgreiche Geschäftsmodelle. Die müssen einen wirklich guten zusätzlichen Nutzen stiften. Mhm. Und wenn das gelingt, äh, dann sieht man, geht das auch richtig nach oben. Und das sind eben ganz unterschiedliche Nutzenbereiche, ne, die wir auch alle erleben. Und jeder ist ja selber auch im Netz unterwegs, äh, schätzt das. Und, äh, was geht denn besser? Dienstleistungen oder Produkte? Also was ist da ja. erfolgreicher? Welche Modelle? Naja, also fast alle Modelle, die wir so kennen, sind äh, Dienstleistungsmodelle. Das heißt, da wird ein Service geboten. Wenn wir Produkte nehmen, dann äh, geht natürlich gut jedes Produkt, was letztlich auch digitalisierbar ist. Nicht? Also selbst wenn man jetzt Amazon nimmt, also wir sprechen ja momentan so über die ECFA. Das ist, sind so die fünf großen ähm, äh, im Internet. Nicht? Also Amazon, äh, Ebay natürlich, mhm. Google, Facebook mhm. und Apple. Ähm, und wenn wir uns das angucken, dann sind äh, Amazon und Apple, die haben natürlich Produkte, mhm. ja, also die distribuieren quasi, aber das sind eben auch Produkte, die zwar physisch, wie das Buch, auch noch gekauft werden, aber, das haben wir ja gesehen, Amazon ist im letzten Jahr erstmalig durch die Decke sozusagen mit mehr digitalen Downloads als verkauften Büchern und das zeigt, da ist eben etwas, was eben in der digitalen Welt auch als Produkt distribuierbar ist und dann ist das echt stark und spannend. Aber für mich hört sich das ehrlich gesagt gerade noch so an, als gab es das vorher alles auch schon und jetzt haben wir nur das Internet als zusätzliche Plattform. Wo ist der Unterschied zwischen Geschäftsmodellen in der analogen Welt von früher und heute mit dem Netz? Ja, Du erreichst halt viel mehr Menschen auf eine viel einfachere Art und Weise, auch als Unternehmen, äh, der das diese Leistung anbietet. Punkt Aber es eins. ist ein Werkzeug, das Netz? einfach. Ja, das, das Netz ist ein Werkzeug, natürlich. Also es ist äh, etwas... Äh, was uns sozusagen den Zugang als Verbraucher leichter ermöglicht ähm, und was auf der anderen Seite den Unternehmen die Möglichkeit gibt, ähm, eine Vielzahl, also wir sprechen im, im wirtschaftswissenschaftlichen äh, Jargon häufig von dem sogenannten Economy of Scale, nicht? also wenn viele, viele Menschen äh, äh, potenzielle Nutzer sind, Abnehmer sind, äh, dann habe ich natürlich eine Chance, meinen Dienst, meinen Service äh, auch kostengünstiger anzubieten und ein äh, bisschen dazu, äh, dass ich halt äh, Dinge vielleicht sogar frei anbieten kann, weil dahinter da steht dann wiederum ein anderes Modell. Also insofern ist das schon etwas, was anders ist. Es ist äh, teilweise auch zerstörerisch. Ne? Also gerade, naja, wenn wir jetzt den iTunes Store nehmen äh, oder auch äh, Amazon als äh, Buchhandel, wenn man das so will, zerstört das natürlich tradierte analoge Geschäftsmodelle. Ja, und äh, das müssen sich viele Unternehmen heute anschauen. Da forschen wir auch dran, da helfen wir denen, zu gucken, an welcher, also wann musst du sozusagen äh, unbedingt auch im Internet deine Leistung anbieten? Wann muss man denn? Naja, wenn äh, es soweit ist, dass äh, quasi die Nutzer diesen Dienst auch bereit sind zu akzeptieren und über das Netz zu kaufen. Und wenn die Technologie soweit ist. Nicht? Also wir erleben das mit den sogenannten Smartphones, äh, dass wir immer mehr Dienste auch lokationsbasiert, also am Ort, wo ich gerade bin, äh, mir herunterladen kann. Und äh, das ist natürlich ein Dienst, der noch nicht so lange technisch möglich ist, nicht? erst durch die neue Generation, wo ich eben GPS und alles äh, dabei habe in meinem Smartphone. Und das muss man als Unternehmen, wenn man in einem bestimmten Bereich tätig ist, muss man halt rechtzeitig beobachten. Nicht? Wir sprechen von so einem äh, Radarsystem, wo ich sage, was wird eigentlich marktreif? Äh, und da muss ich mir angucken, betrifft das mich in meiner Industrie oder in meinem Bereich? Und da muss ich rechtzeitig einen Dienst anbieten, der eben auch äh, im Internet verfügbar ist. Glaubt ihr denn, dass man im Internet heute schneller Geld verdienen kann, als vielleicht das früher zu analogen Zeiten noch üblich war, möglich war? Also es war ganz sicherlich schwieriger, eine Enzyklopädie äh, vor dem Internet zu vertreiben. Da gab es ja die berühmten... Ähm, Sagt H. Äh, H. von Wikimedia. Genau, da gab es die berühmten Handlungsreisenden, die mit den Musterkoffern, <lacht> mit den Enzyklopädien von Haustür zu Haustür gegangen sind. Ähm, der, de, dieser Form des Vertriebsprozesses war sicherlich deutlich schwieriger. Ähm, sehr viel weiß ich allerdings über den Vertrieb nicht, weil wir vertreiben wenig. Ähm, wir Wir sind einfach da. Nein, es gibt die Wikipedia einfach erstmal. Die vertreibt ja. sich ja nicht. Die ist auch in diesem Sinne würde ich, ohne jetzt die Definition genau zu kennen, würde ich sagen, ist kein Freemium Modell, weil es kein Premium gibt. Also ähm, auch die Leute, die zahlen, und das sind Spender, ähm, kriegen ja nicht mehr. Die kriegen weder aktuelleres noch besseres, noch schnelleres oder schöner aussehenderes Wissen, sondern die kriegen das, was alle anderen auch kriegen. Es ist das Geschäftsmodell, wenn man so möchte, funktioniert so, dass wir dass da etwas im Netz steht und äh, wir, wir bitten höflich um Unterstützung, ähm, ähm, um Spenden und das funktioniert auch ganz gut. Das funktioniert aber natürlich ganz gut, weil wir, so habe ich bei, ähm, wie ist das, Aqua, ähm, ich habe bei den fünf Ex Großen jetzt ein W vermisst, hm. muss ich sagen, denn das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man ähm, eine man sehr populäre Webseite hat. Also ich meine, äh, nein, wir haben einfach, die Leute geben, äh, damit ja. sie auch viel bekommen. Also ich meine... Das ist tatsächlich so, dass die Menschen, die an, an Wikimedia spenden, ähm, spenden hauptsächlich aus dem Motiv heraus, ich habe etwas Tolles bekommen und jetzt gebe ich etwas zurück. Also dieses Zurückgeben ähm, ist etwas, ähm, das ergeben alle Gespräche, die wir so mit, mit Spendern führen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, an der Motivation, warum Menschen äh, für Wikimedia und für Wikipedia spenden. Ich habe das genutzt. Wir sehen das immer wieder, wenn wir Mails bekommen, so wenn Abi Jahre, wenn die Abi-Zeit vor vorbei ist, schicken die Leute Mails, danke, dass es euch gibt, ohne euch hätte ich das Abi nicht bestellt. Oder so. ähm, aber ohne also Spenden würdet ihr ja nicht überleben. Genau, wir leben ausschließlich von Spenden. Also bis ja, auf deswegen seid ihr etwas ja anderes als die anderen, nicht, die ja. wirklich genau. auf äh, Gewinn aus sind. Deswegen habe ich genau deswegen euch ist es eine Frage, wie man gezählt. Größe definiert. Ja, genau. Ja. Genau. Nee, ihr ja. seid nicht aber auf den großen Gewinn aus. Ihr wollt geht einfach Es geht nicht ja ja um Geld verdienen, aber ja. klar. Wenn man Geld verdienen möchte, muss man ja erstmal, wenn man sich also gibt es überhaupt schon Fragen in der Runde jetzt gerade? Ich habe das gerade so groß angekündigt, ihr dürft alle Fragen stellen, wenn ihr wollt. Da vorne ist eine Frage. Bitteschön, der Herr im grünen Hemd. Ähm, nur ein Aspekt, der sich vielleicht in der zukünftigen Diskussion auch niederschlagen könnte. Äh, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, es gibt ja auch die Möglichkeit, Geld reichlich und schnell zu verlieren. Genau, äh, zu investieren oder zu verlieren. Jaja. Das könnte ja vielleicht auch noch ein Thema werden. Ne? Kommen wir noch zu. Zum Geld ausgeben und verlieren kommen wir auch noch. Sonst Gute noch Fragen tun. aus der Runde, aus dem Publikum? Moment, alle da vorne. Hier vorne noch, bitte. Haben wir noch ein Mikro? In der ersten <lacht> Reihe. <lacht> Bitteschön. Hanna Andexer, mein Name äh, kann es nicht sein, Frage an Toshi, äh, dass sich diese Geschäftsmodelle der, der, zwischen dem Produktverkauf und dem Service auch dahin entwickeln, dass die Unternehmen immer stärker ihren Service dazu benutzen, um auch mehr Macht in diese Community reinzugeben? Wenn Ich denke gerade, du hast es amazon in Welche ba Community jetzt genau? Die Käufer, mhm. ja, die Interessenten, Macht in die ja, ja, darüber zu gewinnen. Ich denke gerade an Amazon, es äh, ist gerade passiert, dass eine... Amazon-Nutzerin mit ihrem Kindle, dass ihre Bibliothek gesperrt wurde, weil sie nicht rechtzeitig bezahlt hat oder weil ihr Konto überzogen war. Das zeigt auch, die Ware, die dort verkauft wird, gehört mir gar nicht mehr. Das finde ich auch ein sehr interessanter Aspekt, über den wir auf jeden Fall nochmal. Toschi ist dran. <lacht> <lacht> also, was wir was, was was in Danke. jedem Fall. Ja. Wir hatten ja vorher so schön drüber gesprochen, ja, dass wir ja. ein Gespräch führen. Deswegen wir äh, mir einfach erlaubt, habe, ja, ja. nicht darauf zu warten, dass du mir du äh, das nein. Wort erzählst. Nur weil er gut, also ähm, was, was ganz klar sichtbar ist und was jeder von uns, glaube ich, auch erlebt, der im Internet unterwegs ist, ist, dass wir eine andere Möglichkeit haben, des Zugangs zu demjenigen, der den Service anbietet. Ähm, auch mir meine Meinung sozusagen äh, kundzutun in Foren und ähnlichen Dingen. Und es gibt Unternehmen wie Dell, die inzwischen ein sogenanntes Social Media Listening Command Center eingerichtet haben. Und da tun sie was? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Social Media Listening Command Center. Da sitzen zwei Mitarbeiter, die am Tag 25... <lacht> <lacht> zwei. Ein Commander ähm, und ein Vizekommander. Ja, genau. Ähm, übrigens werden immer, ähm, apropos Gender, ne, werden immer Frauen abgebildet, die da sitzen. Das, äh, okay. Ähm, Jedenfalls äh, Und die am Tag ungefähr 25.000 Einträge in den sozialen Medien äh, teilautomatisiert analysieren, mhm. was wird sozusagen über Dell gesagt, ist es irgendwie was Kritisches und so weiter. So, und, ähm, und da muss man natürlich sagen, ist eine höhere Macht auf der Kundenseite. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, Also das, die digitale Welt hat letztlich dann auch für den Hersteller oder den Serviceanbieter ähm, den großen Vorteil, dass er jeden einzelnen Kunden kennt und natürlich auch mit jedem einzelnen Kunden agieren kann. Und das ist natürlich jetzt eine eher unangenehme Art des Agierens. Ähm, aber das, äh, das ist natürlich die Möglichkeit ähm, des digitalen Kanals, klar. Pavel, ich habe dich radikal unterbrochen, jetzt darfst du aber... Ja, ich wollte mich äh, den, äh, diese Frage eigentlich ergänzen, äh, ja. die Toschi gerade beantwortet hat. Äh, dahingehend, dass wir ja, wenn wir im Netz davon sprechen, dass wir etwas kaufen ganz oft etwas anderes meinen als in der Wirklichkeit, wenn wir etwas kaufen. Ähm, Amazon ist ein gutes Beispiel. Ich kaufe bei Amazon keine Bücher. Ich kaufe bei Amazon ein Dauernutzungsrecht. Ähm, ich kann dieses Buch weder verleihen, noch verkaufen, noch weiterverkaufen, noch vererben. Ähm, also ich baue mir eine Bibliothek auf, die Kindern ich aber nicht... Kaufst, wenn ich es ja, ja. für mein Kind... Ja klar, wenn ich es geliefert bekomme, ist es meins. Aber ähm, da sehe ich dann auch, dass ich plötzlich, sobald mein, dieser Geschäftsvorgang abgeschlossen ist, ähm, bin ich aber nicht fertig mit meinem Händler, ähm, sondern ich stehe immer noch in einer ganz komischen Beziehung zu ihm. Und wenn da irgendwas passiert, kann ich... Eher etwas mit meiner äh, Sache, die ich eigentlich gekauft habe, machen. Finde ich einen interessanten Aspekt. Den also ich halten ich wir an dieser anspricht. Stelle fest: Es verschieben sich hier Käufer, Nutzer und Anbieter-Fronten. Hm. Ja. Das passiert ja, ganz Front, neu. Das gab es früher Front so nicht. Es integriert sich auch Ja, ja Verhältnis. Okay. Also okay. ist nicht unbedingt eine Front. Das ich früher. muss das ja nicht machen. Ich muss ja, ja. ja ich muss ja nicht. Nee, und können. das ist ich ja erstmal per se nicht eine Front. Also ich meine, das. Äh ja. Ja. Kommen wir damit mal dazu, wie man überhaupt ans Geld kommt im Netz. Auf seriöse also Art und Weise. Ich glaube, die, die Frage <lacht> davor war noch gar nicht direkt beantwortet, oder? Also wie man äh, kann man schnell wachsen im mhm. Internet? Ja, definitiv. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist die Skalierung, die möglich ist. ja ist also ja bloß eine Infrastruktur. Du meinst jetzt ein Unternehmen, und ob das schnell ein wachsen Ein Unternehmen kann? Äh, mit einer Idee quasi kann, hat erstmal die gleiche Basis, nämlich das Internet und kann da sich präsentieren, irgendwie rausgehen und kann das Businessmodell, sofern es auf dem Internet auch vielleicht aufsetzt, natürlich super skalieren. Das heißt, das können 100, 10.000, eine Million Kunden sein. Und das ist sicherlich eine Besonderheit. Ich muss nicht in Immobilien investieren, um zu skalieren an dieser Stelle. Aber ich glaube, damit geht auch einher, dass in unserer digitalen Welt jetzt die Produktlebenszyklen sich verändern. Das heißt das kann innerhalb von drei Jahren richtig aufgehen, richtig nach oben gehen und es kann dann aber auch sofort wieder weg sein. Und man fragt sich eigentlich, wie geht das so schnell? Und an der Stelle würde ich sagen, das sind Chancen zu wachsen, definitiv, aber es ist auch sehr, sehr schnelllebig geworden. Und die Businessmodelle heute müssen, glaube ich, diese Schnelllebigkeit berücksichtigen. Und da kommen wir, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir auf der Plattform machen. Nämlich Start Next. Also eine Plattform, die quasi, da können Leute sich einloggen, die können sich da. Muss man sich anmelden eigentlich? Man sollte sich anmelden. Man meldet genau. sich an und man kann ein Projekt, eine Idee präsentieren. Also man will gerade erstmal anfangen zu wachsen, ja. Man braucht dafür ein Startkapital. Und ihr bietet den Leuten die Plattform, dass sie sich präsentieren können, um dieses Geld einzuwerben. Genau, so ist es. Und, ist es äh, so neu? Das ist, so äh, also man tut das ja schon immer mhm. so, jetzt genau. nutzen wir die Infrastruktur und die Infrastruktur ist offen für alle quasi, die das Internet nutzen. Also das heißt nicht nur ein Venture-Kapitalgeber, der das Geld besitzt und verteilen kann auf irgendwelchen Events, wo man dann die richtigen Leute trifft auch oder die richtigen Unternehmen, <lacht> sondern ähm, derjenige, der hier das Geld braucht, präsentiert sich relativ neutral, aber authentisch im Netz mit seiner Idee. Und wir bieten die Infrastruktur an, dass andere das quasi schnell finden können, verstehen können und in die Idee investieren können. Gib doch geben mal ein konkretes Beispiel. Also sagen wir mal ein Projekt, das bei euch unglaublich erfolgreich war, wo wirklich eine, wie du sagst, größere Community sich beteiligt hat, wo nicht eine Bank dahinter steht oder ein größerer Kapitalgeber, sondern wo wirklich eine Netzgemeinschaft gesagt hat, das finden wir gut. Ja, Was das ist jetzt gerade eben auch erst passiert. Ähm, das ist eine Erfindung, einfach was Praktisches, was man nutzen kann. Der sogenannte icrane der auch sicherlich auf da eine bestimmte Gerätschaft äh, anspielt. Es ist ein Erfinder, Einzel Einzelunternehmer unterwegs, hat Ideen und überlegt sich, wie komme ich an das Kapital, um das Material zu bestellen, um die was Werkzeuge. iCrane ist, ist ein Kamerakran für iPhones, kleine Kameras, die man einfach auf dem Stativ spannt und dann richtig schöne Kamerafahrten durch die Landschaft machen kann, die dann doch ziemlich professionell aussehen. Das hebt die Qualität des, des eigenen produzierten Films auf jeden Fall an. Ich kann mir gerade kaum vorstellen, dass er nicht von dem großen Unternehmen mit dem A dahinter ähm, Unterstützung nicht bekommen hätte. Also wir haben noch ein Interesse an sowas. Warum musste der zu Start Next kommen? Ganz einfach, weil er ein kreativer ist und er natürlich die Motivation hat, seine Idee unverfälscht rauszubringen. Und ähm, natürlich organisiert er sich Unterstützung an der einen oder anderen Stelle. Hier war es so, dass er einfach gesagt hat, ich will das machen und zwar für mich selber, so wie ich mir das vorstelle, un, ja, ungekürzt, sage ich mal. Und sobald man an den Distributor geht, verändert sich das Produkt auch, damit muss man klarkommen. Wollte er nicht, er wollte 20.000 Euro, hat ein Produkt, was einen guten Preis hat, irgendwie 300 Euro, ist also auch nachvollziehbar und hat versprochen, dass es das Produkt, wenn diese Kampagne in Kürze erfolgreich ist, zu Weihnachten geben wird. So, das ist eine Ansage, drei Tage später hat er die 20.000 Euro gehabt. also drei sein Tage Ziel, Sein Ziel schon erreicht, wow. also in drei Tagen, so schnell ist er bei der Bank gar nicht am Klingeln an der Tür. Mhm. Ähm aber was kriegen die Leute dafür, die das Geld geben? Geben nee, die, die, das aus den, die den, Nee, die kriegen den Kran. Die kriegen auf die jeden Fall Game Leistung. Also okay. Crowdfunding ist im Prinzip ähm, geben und nehmen. Und der eine gibt das Geld, weil er, weil er ich sag mal, weil er es gerade zur Verfügung hat oder weil er das möchte, was als Projektidee hinten rauskommt, ein Produkt. Das kann aber wirklich auch was anderes sein, Es muss nicht unbedingt physisch sein. Ähm, hier ist es so, 300 Euro hin vorausbezahlt sozusagen dass dieses produkt entwickelt wird das projekt steht jetzt bei 56.000 euro und sind immer noch 56 tage die es läuft also er kann da eigentlich locker 80 100.000 euro einsammeln und damit seine seine produktidee viel größer machen er kann vielleicht auch ein paar Gamings noch ranbauen, die hilfreich sind und ähm, der clue ist aber das projekt war jetzt erfolgreich er hat jetzt aber bei uns auf der plattform eine reputation und zwar ein, ein projekt gestartet zu haben an das alle geglaubt haben was jetzt quasi finanziert ist schon was er jetzt umsetzen muss, dann muss er es natürlich noch beweisen, dass er es auch kann. Er hat aber auch die richtigen Partner präsentiert und wenn er das nächste Projekt machen will und das hat er vor, das hat er uns schon gesagt, dann hat er da schon eine Basis, er hat eine Community, also er braucht keine Bank mehr fragen, er sagt, er braucht mal eine Million vielleicht, aber er hat die Basis schon, er kann jetzt auf diese 300 Leute zugreifen und sagen, das, ist das nächste Projekt. Aber Ihr sind diese rüberleben. 300 Leute wirklich alle kleine Jedermanns oder stecken da nicht auch Firmen dahinter, die dann auch vielleicht nachher eine Gewinnbeteiligung haben, wenn das Ganze größer wird oder so? Also erstmal beteiligt sich keiner an, an einem Unternehmen, weil er gar kein Unternehmen präsentiert, sondern ein Projekt ob da Unternehmen dahinterstehen. Also für uns ist Crowd ja jeder letztendlich. Ja, auch Unternehmer äh, gehören zur Crowd und im Grunde genommen können die da unterwegs sein und gucken, was kann man mit dem später mal machen. Vielleicht kann der als Erfinder bei uns in irgendeiner Abteilung angestellt werden. Sicher. Also wir sind der Meinung, dass ähm, eine Crowdfunding-Plattform eine Innovationsplattform darstellt, wo man natürlich screenen kann, was passiert da in Zukunft. Denn dort sind äh, Ideen, die irgendwo aus der Tiefe rauskommen und wo sich Leute auch das erste Mal vielleicht trauen, damit rauszugehen, weil sie das Gefühl haben, dass die Crowd das schneller versteht, als andere, die nur das Geld haben. Hat denn jemand aus dem Publikum schon jemals bei einer Crowdfunding-Plattform irgendwas unterstützt? Mal hinnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, wow. sechs, sieben. Super. Was waren das so für Projekte? Wofür habt ihr euer Geld gegeben? Vielleicht können wir das Mikro nochmal in die Runde schmeißen. Die Dame mit dem weißen Schal zum Beispiel. Wofür hast du dein Geld äh, ausgegeben? Mikro kommt von hinten auf dich zu, bitteschön, ähm, für mein eigenes Projekt auf oh. Startnetz. <lacht> Na super. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Das ja. Was war das für ein Projekt? Warum hast du dich da... Ich habe eine Ausstellung gemacht hier in Berlin und dafür Geld gesammelt. Mhm. Wie schnell ging das alles? Ähm, das war recht kurzfristig. Ich habe einen Anteil des erstrebten Geldes bekommen, aber doch auch erfolgreicher, als ich vielleicht erwartet hätte. Jemand, der nur gegeben hat, nicht für sich selber? Also man macht das eigentlich immer für sich selber. Ja, naja, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Nicht für das eigene Projekt. Hier vorne? Du hast auch für dein eigenes Projekt? Nee. Nein, hier vorne, bitte schön, unser Kameramann. <lacht> die Kamera wackelt jetzt heftig. Also bitte <lacht> nicht anstellen. Genau, jetzt bitte umdrehen die Kamera. <lacht> also, äh, <Sie> <lacht> <Interessantes>. <lacht> ähm, also ich habe einen Freund unterstützt, der <lacht> ein Buchprojekt äh, gestartet hat. Der war aber allerdings nicht erfolgreich damit. Also Aber es kam nicht zur Finanzierung durch die Crowd quasi. Nee. Okay. Was passiert denn das dann? Pass dann eigentlich? Genau. Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Also es gibt ähm, auch ein Qualitätsmerkmal, was wir natürlich als Plattform dort hineingebracht haben, das ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Mhm. Das heißt, man definiert am Anfang seines Projektes, wie viel Geld muss ich sammeln, um die Qualität meiner Gegenleistung auch liefern zu können und wie lange soll diese ganze Phase dauern. Und wenn beide Kriterien erfüllt sind, ist es erfolgreich. Wenn es nicht erfüllt ist, ist alles oder nichts eben nicht geschafft und das Geld geht zurück an die, die äh, unterstützt haben. Das heißt alles wieder auf null. Mhm. Er kann sein Projekt theoretisch nochmal neu einstellen, modifizieren, um es vielleicht einfach nochmal zu probieren aus dem Gelernten. Also man gibt kein Risiko passiert. ein, so genau. wie eine Bank, die vielleicht dann Geld verlieren würde oder so. Ja, das Risiko besteht vielleicht darin, dass das Projekt, was umgesetzt wird, dann nicht ganz meinen Erwartungen entspricht. Aber, großer Unterschied, man ähm, gibt das Geld ja nicht nur, um am Ende ein Endprodukt zu haben, sondern man begleitet einen gesamten Prozess, einen Entwicklungsprozess. Und es sind immer Menschen dahinter, die authentisch auch für ihr Projekt stehen und dass dort äh, Fehler entstehen können, dass Akzeptiert der Crowd-Unterstützer eigentlich, also der Crowd-Supporter da irgendwie, akzeptiert das schon? Und ich denke, da ist eine ganz andere Toleranz, als wenn ich natürlich jetzt in irgendeinen Elektronikmarkt reingehe und dann geht mhm. das Gerät einfach nicht, was ich mir da hole oder hat einen Fehler oder sowas. Mhm. Da habe ich null Akzeptanz, das ist ganz klar. Werdet ihr hier in der Runde euch einig, dass sowas wie Crowdfunding so eine Methode, um Geld zu bekommen, als, <lacht> ja, in, als kleines Startup, als Einzelpersonen-Startup, um selber was zu finanzieren, ist das was, was es vorher so noch nie gegeben hat, Pavel? Oha, ah, ist, ist, ein, ist hier ein, äh, ein Wirtschaftshistoriker? Ähm <lacht> Ist das was völlig Neues? Hm. Na, was völlig Neues ist es nicht, weil es ist natürlich schon auch in der Vergangenheit so gewesen, dass wenn jemand eine tolle Geschäftsidee hatte, also ich selber hatte in der Familie einen Onkel, der war Erfinder und der ist natürlich in der gesamten Familie und in den Freundeskreisen und so weiter rumgegangen und hat gesagt, wenn ich das jetzt, äh, die 1000 Mark damals war, wenn ich die zusammenkriege, dann kann ich das zum Patent anmelden und wenn das <lacht> klappt dann, äh, und ich verkaufe das, dann kriegt ihr davon auch was ab und ihr kriegt selber so ein Ding und so. Also ja. im Kleinen hat es das gegeben, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was wir glaube ich ja alle gesagt haben, dass ich natürlich über das Internet eine ganz andere Ausspielung habe. Ich komme mit Menschen in Verbindung, die ich gar nicht kenne, die aber verstehen, was ich da machen will, und dann sagen, boah, ist eine tolle Idee und dann sagen, okay, und ich vertraue, ne, vielleicht weil ich schon mal gesehen habe, dass das erfolgreich war oder weil die Plattform mir das Vertrauen gibt ähm, und gebe da Geld. Und das ist schon eine tolle tolle Idee, und also als jetzt dieses, diese Crowdfunding-Plattform. Ähm, und das ist für mich dann schon eine neue Qualität. Nicht? Ist nicht ganz neu, aber es kommt in eine ganz andere Dimension, so eben viele andere Dinge, die wir schon diskutiert haben auch. Welche Investorengruppen gibt es denn sonst, die vielleicht durch... Ähm das Netz neu entstanden sind. Hat sich da was geändert oder gibt es neben Crowdfunding nur die traditionellen Banken oder Kapitalgeber? Ist das ja, so? Es gibt noch die, die, die Copycat-Investoren, also die irgendwie sagen, was läuft denn irgendwo toll und dann irgendwie Geld sammeln und damit auch ja ganz erfolgreich sind. Gibt es ja auch ja. einige hier in Berlin. Ne? Und äh, das ist auch schon mal nochmal eine neue Form, weil früher war das ja eher so ein bisschen verpölen, nicht Sachen äh, einfach abzukupfern. Ähm, das ist ja für sich ein ganz neues Geschäftsmodell, was finde ich so in dieser Form fürs Internet, insbesondere hier in Deutschland, erstmal nicht so Ich habe jetzt ganz nichts vor Augen, kannst du eins mal konkret? Also, was meinst du jetzt? <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, möchte ich ganz ehrlich nicht, weil dann ist irgendwie, aber also wer sich da ein bisschen umtut, der ne, weiß schon, äh, wer da unterwegs also ist. es gibt noch, es so gibt noch also. was anderes, was neben dem Crowdfunding ähm, funktioniert, funktionieren soll in Zukunft, das ist das Crowdlending, also das heißt das Borgen mhm. von Geld. Da gibt es natürlich auch internetfähige Banken oder zumindest ja. Institute, die das äh, dürfen dann. Und ähm, da ist es einfach so, ich habe dort mein Konto und Burke jemanden was, der mir auch im Internet präsentiert, was er damit machen möchte, warum er das macht, aber ein kleines Unternehmen auch gründet oder vielleicht äh, seine Garage bauen will und dann sagt er mir eben, wie viel Zins ich bekomme in dem Zeitraum, wo ich zurückbekomme, also Crowdlending. Halte ich auch für eine ziemlich schlaue Sache, wenn es um kleine Beträge geht, auch weil da ja. wieder Hürden abgebaut werden. Das Risiko, dass das mal schiefgehen kann, besteht natürlich. Also, das heißt, wir müssen, glaube ich, hier als Anwender dann so ein bisschen lernen, wie wir damit umgehen. Alles auf ein Pferd setzen ist dann sicherlich ein bisschen riskant. Also, also ich bekomme mein Geld dann aber wieder zurück. Ich bekomme mein ja. ja. Produkt Blending so. heißt so, ja allein sozusagen mhm. aus Mit Zinsen? Und Zinsen? Dann? Mit Zinsen natürlich. Mit Zinsen, okay. ja, ja, mit okay. Zinsen. Das ist die Idee. Smarva ist, ist so ein, genau. ein, ist ein ja, Beispiel. Genau, Smarva ist ein Beispiel. Die sind ja interessanterweise schon vor den Crowdfunding-Plattformen äh, im Markt gewesen. Ne? Und und, ähm, aber, ja, okay. und es gibt das Gleiche auch bei gemeinnützigen ähm, äh, Anliegen. Also es gibt Better Place oder so, wo man eine, wo man etwas Gutes tun möchte wofür man Geld haben möchte. Äh, und wirbt das dann ein, ohne eine große gemeinnützige Organisation zu sein. Ähm, mhm. Also auch das also ist. eine Aktion jetzt oder ein Projekt? Genau, also dass man, man möchte irgendwie Brunnen in einem Dorf äh, äh, graben oder man möchte was, weiß ich tun. Eine, hat eine, eine gute Idee, die man die man vor Ort machen möchte. Ähm, und braucht dafür Geld. Ist aber keine eigenständige NGO, die über ein großes Fundraising verfügt oder so, sondern will einfach etwas Gutes machen und braucht dafür Geld. Ähm, Finde ich auch ein ausgesprochen äh, spannenden und sehr... Ähm ja, das nutzt eben das eine, nämlich das Netz, die, die Größe, die man damit erreichen kann, dass es so einfach ist, auch Menschen zu erreichen, dass es so einfach ist, auch so einen viralen Effekt zu erzeugen. Also wenn man eine gute Sache hat, dann sprechen Leute darüber, verlinken das, twittern das, etc. Sodass es also ganz einfach ist, ins Gespräch zu kommen. Früher, was hätte man denn machen können? Man hätte irgendwas auf einer alten Schreibmaschine getippt und das an die Bäume getackert. Ähm, ja, oder aber, du, oder du, hättest, ähm, du hättest mit Greenpeace gesprochen. und hättest Genau, so, aber, aber... ja, also, ich mein, Es ist auch nicht so, ganz, ist nicht so ganz neu. Ja? Es ist eher so, also wir machen gerade... Einige Studentenprojekte Aha, mit, den, mit vielen NGOs zusammen, ähm, weil die haben nämlich genau erkannt, da ist jetzt so ein Zeitpunkt gekommen, wo sie eigentlich ne, neben den Crowdfunding-Plattformen, die also wie Better Place, selber aktiv werden müssen und so ist eben UNICEF und äh, Teresorm und, und Greenpeace, die sind alle jetzt am Start und sagen, eigentlich ist das genau ja, unser Auftrag. Ja, und ähm, wir müssen aber diese neuen Mechanismen auch für uns nutzen. Das Interessante aber, und das sage ich bewusst als Vorstand einer gemeinnützigen Organisation, das Interessante ist, dass diese Initiativen, die über solche Plattformen ähm, unterstützt werden, natürlich die großen Organisationen umgehen. Ähm, ja. Und auch das umgehen, ja, ja. was große Organisationen ähm, haben, Bürokratie. Äh, haben. Bürokratie. Das ist, äh, man muss einen Antrag schreiben, etc. etc. Und es ist natürlich ja, sehr viel einfacher, an das Netz ähm, sich zu wenden. Oder zumindest erstmal mal vermeintlich einfacher, sich an das Netz zu wenden und eine Unterstützung dafür zu bekommen. Ja, aber du hast natürlich eine, eine traditionelle Marke, die dann wiederum Klar. Schutz gibt, ne, ja. dass ich sage, wenn ich das Geld dahin gebe, Unicef gibt es seit so vielen ja. Jahren oder Brot für die Welt und so weiter. Ja. Also, also da kommt was zusammen, was mhm. aber dann in sich einen Mehrwert äh, ja. definiert. Kommen wir noch mal dazu zurück, dass ich gerade den Eindruck hatte bei sowas wie Startnext, ne, so eine Plattform, wo Leute ihre Projekte äh, bewerben und Geld dafür haben wollen, das Gefühl hat, das ist so klein. Das sind so kleine Sachen, die sind zwar irgendwie, wir finden das witzig oder interessant oder denken, wow, oder da wird dann vielleicht mal einer entdeckt als Entwickler und findet irgendwo anders noch einen Job oder so. Aber das große Geschäft, die großen Player, das Big Business findet doch immer noch traditionell statt, oder? Oder ja, hat sich da was geändert? Nimm das Beispiel Verschie äh, Stromberg, äh, der Film. Naja, Na Na ja, was denn, das war eine Million. Die haben innerhalb mhm. von drei Wochen eine Million Euro eingesammelt ähm, für die Produktion dieses Kinofilms und ich meine, das ist schon nicht mehr klein, finde ich. Und aber das ist genau das, das nicht Prinzip. mehr größere Unternehmen? Ich habe das Gefühl, sind halt die kleinen, ne? für die das nützlich ja, Moment, ist. Man muss das, glaube ich, auch erklären können. Ne? Also ein großes mhm. Unternehmen, da fragt man sich als Konsument, die großen Unternehmen sind ja auch immer am weitesten weg von ihren Kunden. Siehe Dell, da muss extra eine Taskforce installiert werden und so weiter. Ähm, Nein, wir haben ja die, die Möglichkeit. <lacht> was auch immer. Also wir haben ja die Möglichkeit, viele kleine Unternehmen sind ja sehr, sehr agil mhm. und haben eigentlich die spannenderen Produkte. Das Problem ist, dass sie nicht über, über bestimmte Ressourcen verfügen, diese, diese, diese ganzen Sachen auch zu skalieren und umzusetzen. Äh, Im Internet ist es anders, habe ich ja gesagt, das Skalieren ist viel einfacher, deshalb können viele kleine da viel schneller wachsen als große. Das klassische äh, Geschäft großer un Unternehmen wird so meiner Ansicht nach nicht, nicht mehr ewig funktionieren, weil auch der Mitarbeiter inzwischen sagt, Mensch, ich habe eine Idee, ich kann die ja umsetzen, dann gehe ich einfach da raus, bin nicht mehr klassischer Mitarbeiter, sondern ich setze einfach um, was geht. Und Crowdfunding ist ein Prozesselement, sage ich mal, was ihm so ein bisschen das Gefühl dafür gibt, ich kann das sogar machen, das geht sogar so. Und ähm, deshalb denke ich, die, die großen Unternehmen, die müssen ja Land aufholen, um überhaupt an ihre Kunden wieder ranzukommen. Auch wenn es ein paar Mechanismen gibt, die sie schlecht, schrecklich beherrschen, wie auch immer. Ähm, die sind ganz schön weit weg. Und die riesengroße Chance besteht für die Kleinen, für die vielen Kleinen darin die Möglichkeiten besser nutzen zu können als die großen. So. Toschi, du wolltest ja gerade noch was nachdenken. Ja, weil ähm, was wir äh, festgestellt haben in Diskussionen mit den Unternehmen, ist, dass die natürlich diese Mechanismen beobachten, dass sie sagen, ja, wir sind weit weg von unseren Kunden, aber die fangen an, darüber nachzudenken, das intern einzusetzen. Mhm. Das finde ich spannend, dass sie sagen, wir haben zum Beispiel Entwicklungsbudgets, mhm. wir haben äh, also F&E, Forschung und Entwicklung, und äh, wir stellen das quasi auch, ähm, äh, die Ideen der Mitarbeiter auf so eine interne Plattform und dann wird genauso zugeordnet und allokiert, an Geldmitteln und die, die dann sozusagen eine bestimmte Summe erreichen, können dann das Projekt realisieren, intern. Und das ist natürlich etwas, wo ich auch sage, ist auch ein spannender Effekt, dass sozusagen der Transfer stattfindet aus dem, was man merkt, was im Markt draußen gut funktioniert. Im Sinne des kleinen Unternehmertums jetzt übertragen in, man sucht eigentlich auch die Unternehmer im großen Unternehmen äh, und die gleichen Mechanismen nutzen. Und das finde ich auch einen tollen Effekt. Ich habe da gerade nur so drauf rumgehackt mit dem Kleinen, ne? das ist was für die Kleinen und die anderen machen sowieso ihr Geschäft am, am so wie sie es immer gemacht haben. Weil wir uns ja die Frage stellen auch heute Abend, oder ich möchte sie gerne stellen, ob durch sowas wie Crowdfunding oder so ähm, unsere Volkswirtschaft irgendwie demokratischer wird. Ne? Also wird es? Ja, da gibt es vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also wir haben, wir, wir sprechen zum Beispiel mit Banken, für die das Thema Crowdfunding so, hm, was ist denn das, was passiert denn da so, ah, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, Stromberg eine Million, okay, da ist ein bisschen irgendwie vielleicht uns was entgangen oder so. Äh, der Punkt ist der, äh, wie entscheiden Banken, wann sie irgendwem Geld geben? Das ist ein Mechanismus, der ist ziemlich undurchschaubar oder definiert irgendwo in Basel, was auch immer. Ähm, Crowdfunding hat zumindest die Möglichkeit, dort anzudocken dass quasi irgendwann die Bank in der Lage ist, zu schauen, ist, ist ein erfolgreiches Crowdfunding mit diesem Thema, also ein Feedback aus der Zielgruppe, eigentlich was wert bei uns. Können wir das messen? Können wir zu einer Kreditzusage, sage ich mal, ein Crowdfunding heranziehen und sagen, der hat jetzt 50.000 Euro hier eingesammelt mit, mit 500 äh, potenziellen Kunden. Man muss ja wissen, um 500 potenzielle Kunden in den Crowdfunding reinzubringen, hat man irgendwie 20.000 Leute angesprochen, die das Produkt schon mal gesehen haben oder irgendwas davon gelesen haben, die es weiterverteilt haben. Und wenn eine Bank anfängt, sich quasi diesen Mechanismus vor Augen zu nehmen, dann können wir definitiv mehr bewegen, weil dann ist da nämlich ein demokratisches Element auf einmal, was den Entscheider an der Bank gesagt hat, okay, ich habe hier noch einen Pluspunkt, den packe ich mit rein, weil ich kann dummerweise gar nicht das Risiko einschätzen von dem Produkt. Ich weiß nicht mal, was das ist. Also ich weiß nur, dass es irgendwie in der Technik-Ecke So und, und da hat aber die Crowd schon vorbestellt. Also ich meine, definitiv Ja. Man muss allerdings natürlich auch sagen, dass auch in der traditionellen Ökonomie doch ein sehr demokratisches Element vorhanden ist, nämlich Käufer. Man wird ja an sich nicht gezwungen, irgendwas zu kaufen. Also wenn es einem äh, Unternehmen nicht gelingt, etwas zu produzieren, was Menschen kaufen wollen, ähm, die stimmen damit darüber ab, ob <lacht> sie es kaufen oder nicht. Ähm, sehr interessant finde ich allerdings tatsächlich diesen Aspekt, dass die Banken umgangen werden oder diejenigen, die das... Ähm, Werkzeug, Geld einsetzen können. Ähm, denn ähm, das ist ja die eigentliche Grundidee die hinter diesem Crowdfunding, dass man ähm, über so eine Plattform, dass man nicht an ein Institut geht, das ein Lieferant von Geld ist, sondern dass man sich das an einen anderen Lieferanten wendet. So wie man sich sonst bei anderen Materialien an einen Lieferanten wendet, aber jetzt hier eben an den potenziellen Käufer. Ähm, und Vielleicht ist es für Banken ein Problem, aber dass es jetzt gesamtökonomisch ein demokratisches Element wäre... So also quasi also mehr Akteure entscheiden. Wir haben hier vor dem Publikum eine oh. Frage, wenn wir das netterweise das Mikrofon nochmal haben können. Zwei Fragen sogar. Der junge Mann darf anfangen. Ja, hi, äh, Nikolai. Ähm, eigentlich verhindert das doch nur Fehlallokationen. Was meinst du damit? Na, also ich erinnere mich an ein Beispiel von einem äh, Adventure-Hersteller, also einem Menschen, der ehemals für große Firmen Adventure-Games hergestellt hat, die sehr populär waren. Computerspiele meinst ja, du? Ja, okay. Adventure-Computerspiele. Und Adventure-Computerspiele sind furchtbar tot seit zehn Jahren. Und der damit zu zig Publishern gegangen und die haben alle gesagt: Adventure, geh weg. Mhm. Das äh, kann ich nicht finanzieren, das kauft keiner. Und dann hat er das gecrowdfundet und hat dafür, ich glaube, drei, vier Millionen oder sowas bekommen, wow. also schon eine Menge Geld, mehr als er brauchte und, ähm, und im Endeffekt war das ja eigentlich eine Fehlallokation der Mittel, die die, die, die Publisher hatten. Also das ist ja eigentlich, eigentlich wird damit ja nur Ineffektivität von Publishern umgangen. Denise, was meinst du? Ja, das ist ja das, was ich im Prinzip angedeutet habe. Wenn, wenn die Bank oder ein Publisher, da gibt es jetzt verschiedene Situationen, auch ein Verlag oder so, wenn, wenn er quasi das Produkt noch nicht versteht, dann braucht er quasi ein Feedback aus, aus dem Zielpublikum. Und dieser Prozess, dass das Produkt überhaupt mit dem Zielpublikum in irgendeiner Form entwickelt wird, das impliziert es ja quasi, dass man dort Leute beteiligt in der frühen Phase und das das natürlich frühzeitig erkannt werden kann kann das am Markt bestehen also wir hatten ein sehr erfolgreiches Buchprojekt auch das Möbelbuch. da kam der Verlag eben dann während der Projektphase er hat einfach gesagt ich finde das so super wie ihr das macht das ist ein Crowdbuch das wurde mit der Crowd zusammen gesetzt inhaltlich auch und ähm, der Verlag hat einfach wir, wir müssen da was machen wir müssen daran also ähm, Frage viele um Effekte oder? Nee, okay. eine Frage zweite Frage aus dem Publikum ja, bitte schön was ich spannend finde an der ganzen Geschichte ist, dass Kreativität sozusagen nochmal zusätzlichen Anreiz findet, die vorher aufgrund der tradierten Strukturen, der Finanzierung einfach erstickt. Und du kannst dir das Feedback ja sozusagen schon in der Vorphase holen. Und da glaube ich, dass sich das Risiko anders verteilt und dass die Leute ja in dieser Phase der Entstehung durchaus durch das Geldgeben auch Einfluss nehmen können. Das finde ich extrem spannend, das finde ich auch als ein Stück Demokratisierung. Denn die sind es tatsächlich die Kreativen. Kannst ruhig das Mikro einfach die Menge geben. Denn die sind es tatsächlich die ähm, Kreativen, die vor allem ihre Projekte vorstellen oder werden auch handfeste Business-Ideen vorgestellt, die Geld suchen. Nein, bei StartNext haben wir das einfach das Themenfeld eingeschränkt. Okay. StartNext ist eine Plattform für Kreative und Erfinder, also für die Kreativindustrie, wenn man es auch versucht zu bezeichnen. Und das heißt, wir haben da einen ganz klaren Fokus für quasi Dinge, die aus dem Kopf entstehen und dann irgendwie vielleicht in irgendeiner Form dann enden. Es gibt vielleicht deswegen auch nicht so schnell, wie du gerade sagtest, Finanzierer finden, ne? weil es irgendwie noch zu Kopfgeburt nee, oder Ja, so, genau. Oder? oder weil Förderinstitutionen sich natürlich auch Modelle überlegt haben über die Jahre, wie sie erfolgreich ja. fördern können und dann vielleicht immer wieder die gleichen auch gefördert werden, weil sie ein Garant für einen Erfolg sind. Das sind ja Mechanismen, die sich eingeschlichen haben. Und die kann man natürlich nur im Gehen, indem man da von unten aufbricht und die Leute schon mit dem Geld ausstattet, um den ersten großen Schritt mhm. zu gehen. Aber du kennst dich ja aus auf dem äh, Plattformmarkt oder Markt der Crowdfunding-Ideen, ähm, was die Systeme, die es da gibt. Gibt es da sowas, wo was anderes ähm, man andere Sachen vorstellen kann? Also nicht kreativ, sondern. Ja, also wir teilen das Thema Crowdfunding so ein bisschen in in vier Bereiche auf. Der eine ist quasi Spenden, das ist Donations quasi. Das ist das, was ähm, schon genannt Naja, nicht, ne? Better Place ist quasi eine Plattform, Ach die so das Better macht. Soziale, okay. soziale Projekte, wo bei sozialen Projekten, ich sage jetzt mal in Afrika, wie soll die Gegenleistung aussehen? Das kann das gute Gewissen quasi oder das gute Gefühl für die Sache sein. Ähm, da kann man also nicht so ein Tauschgeschäft so richtig machen. Ähm, dann gibt es die Crowdfunding-Plattform, wo es eine Gegenleistung gibt. Das ist also reward basierende Crowdfunding-Plattform, das ist das, was wir bei Startnext machen. Handfeste, ein Buch gibt es am Ende oder irgendwie äh, ein Abendessen mit dem Künstler oder sowas. Und dann gibt es natürlich noch die Crowdfunding-Plattform mit Beteiligung. Das Thema allerdings ist noch sehr, sehr frisch. Das gibt es zum Beispiel noch nicht mal in Amerika, weil es da noch gar nicht reguliert und erlaubt ist. Bei uns gibt es das. Ähm, Beteiligung, woran, genau. Beteiligung am Unternehmen, also an der Konstruktion, die die Ideen dann eigentlich umsetzt. Bei, bei uns sind es ja die Projekte, also nicht das Unternehmen, sondern die Projekte beim Crowdfunding für Beteiligungen. Wir, wir nennen das Crowdinvesting als Begrifflichkeit erstmal, die sich gut einbringen lässt. Ähm, investieren am Unternehmensinhalt und damit quasi spekulieren auf einen Erfolg dieses Unternehmens, ein längerer Weg definitiv, der da beschritten wird. Und sowas geht in Deutschland aktuell bis 100.000 Euro Startkapital für Startups eigentlich, ähm, weil die Regulierung sagt, ähm, alles was über 100.000 Euro äh, Beteiligungs, äh, veröffentlichte Beteiligung sozusagen zulässt, braucht ein Prospekt. Die Prospektpflicht ist halt sehr, sehr aufwendig, ist einfach ein, ein Regularium und Daher sind die Plattformen, die es da am Markt gibt, ähm, allen voran sicherlich äh, Seedmatch, ist, ein, ist, vor Seed Seedmatch. Seedmatch. De ist vor zwei Jahren online gegangen, ist quasi der, der Begründer dieser Systematik, hat auch quasi so ein bisschen die Regeln aufgestellt und inzwischen gibt es aber auch zehn Plattformen, die sich da mhm. versuchen und die Modelle auch ein bisschen unterschiedlich machen. Die eine Plattform bringt Zusatzdienstleistungen rein, die, die, Unternehmer, äh, die den Unternehmern hilft, einfach äh, weiter zu wachsen oder so. Andere bringen einen Marktplatz mit rein ähm, und was Insofern, ist die vierte Art von Crowdfunding? Also die vierte jetzt ist, ist nochmal dieses Crowdlending, Crowdlending okay. das was Mava macht, sozusagen, wo ich ja auch ans Geld komme, und, äh, aber das Geld wieder zurückgeht mit Zins. Ja, bei, bei dem Investing ist einfach ein Risiko da, ich muss das auch ein bisschen streuen und ich warte dann auch fünf, sechs Jahre. Und wenn ich Glück habe, ist ein Unternehmen dabei, was einen riesengroßen, tollen Exit hat und richtig weit rausgekommen ist, wo ich einfach mal mein Investment für alle zehn Unternehmen, in denen ich mich beteiligt habe, von denen fünf vielleicht weggefallen sind auch, wo ich das Investment einfach wiederbekomme. Sind das Modelle, die Zukunft haben oder ist das momentan nur einfach eine Begeisterung und wow, das machen wir mal? Naja, also ich, ich knabber immer noch ein bisschen an der Frage, rum, haben wir hier eine neue Demokratisierung der Volkswirtschaft? Ich, ich komme zu dem, ja aber, ich komm, ja, ja, aber ich komme zu einem, äh, erstmal mal zu einem Nein, muss ich mir meine Gegenposition beziehen. Weil es war, nehmen wir mal den Aktienmarkt, die Möglichkeit, dass Menschen Aktien kaufen können. Ich meine, wie ist die Telekom? Nicht? Also da, da, als sie an die Börse gegangen sind, war auch keine tolle Geschichte, haben viele Menschen auch Geld verloren. <lacht> ja, ähm, aber der Punkt ist, das hat es doch... Letztlich schon immer gegeben. Also das war weit vor der Zeit, wo man überhaupt über Crowdfunding gesprochen hat. Ähm, also insofern ist das für mich kein völlig neues Element, äh, sondern es ist eben t, äh, vielleicht m, jetzt die Möglichkeit, weiter verzweigt zu sein. Mhm. Aber ich konnte halt auch schon immer für wenig Geld Aktien kaufen. Nicht? Also ich musste auch nicht reich sein und habe dann im Grunde genommen die gleichen Effekte gehabt. Die wir jetzt hier auch gerade diskutieren Na, also ein bisschen, ist, so ist, bisschen anders. ist ein würde bisschen anders also würde ich ein bisschen widersprechen weil inzwischen ist es so dass die authentizität der leute die dahinter steht im vordergrund steht also das heißt die reputation der leute die das business machen wollen die äh, das geld bekommen sollen die weitermachen sollen die stehen im vordergrund und zwar als person und nicht verkleidet hinter irgendeiner pr-agentur oder irgend so einem vorbau der marketing macht für eine aktie ein prospekt äh, ist letztendlich ein, ein großes Marketingheft äh, für das was hintenrum passieren soll der unternehmer das passiert natürlich im kleinen der präsentiert sich dort wahrhaftig und wir wissen alle dass äh, die kleinen die mit, mit, wirklich mit ihrem herzblut im unternehmen stecken das mit einem richtigen druck machen bis, zur letzten, bis zum letzten euro wo wohingegen die manager in großen unternehmen frühzeitig aussteigen können so und dann ist das risiko weg und mit diesem unterschied dass äh, derjenige der so ein kleines business aufzieht von seinem risiko weiß und das richtig reingeht habe ich auch eine ganz andere Investmentbasis eigentlich weil ich weiß der zieht das durch bis zum bitteren ende so, ja, und, und steht sich nicht einer, aus der Affäre. Ja, okay, einerseits. Aber ich halte dagegen der neue Markt. Ne? Ich meine, gibt es jetzt in der Form nicht Ist das nicht, nicht mehr. eine, eine, eine Finanzaktienblase gewesen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ist eine Aktienblase, aber da war es auch so. Nicht? Ich meine, da habe ich auch die Unternehmer gehabt. Es ist, äh, und das finde ich, müssen wir uns jetzt auch anschauen, äh, weil ähm, das war in etwas größerem Stil. Aber es ist natürlich auch genau so ein Effekt gewesen, ja, wo viele Menschen gedacht haben, boah, da geht im Internet jetzt tierisch was ab. Neue Geschäftsmodelle, da standen auch die Unternehmer dahinter. Ich halte es jetzt nur dagegen, Weil das ist auch nicht so eine amorphe Masse von PR-Leuten gewesen, sondern das waren auch Leute, die, wo du genau gucken konntest, das sind die Gründer, die Unternehmer und ja, aber die, die, haben, ich mein, die haben die Preise der Aktien nicht nach oben getrieben. Die ja, waren okay, da. Okay. Der Aktienmarkt ja, hat dafür gesorgt, das, dass das, das, das so ist. auch nicht darauf, dass ich sage, das war jetzt toll, sondern nur ja. als Beispiel, wir diskutieren darüber, ist es eine neue Form der Demokratisierung sozusagen mhm. der Volkswirtschaft und ich sage, die Effekte sind da. Vielleicht haben wir jetzt Instrumente. Vielleicht nur im Kleinen grade. Ja, vielleicht haben wir jetzt Instrumente, die einfach kleinteiliger, also wir sprechen ja von, von dem sogenannten longtail Effekt, nicht? Also, wo quasi für jedes einzelne Angebot, für jede äh, Kreatividee sich vielleicht schon noch 50 oder 100 Menschen finden, die sagen, genau das, genau diese Ausstellung oder diese Messe, die muss es jetzt geben und da gebe ich mein Geld dafür. Mhm. Nicht? Und das hast du natürlich, das ist tatsächlich etwas, was Neues. Wir sind denn, wenn ich das mal fragen darf, wir sind denn äh, bei euch diejenigen, die am erfolgreichsten sind, wenn es um das <lacht> Einwerben von Geld geht? Sind das die, die eine einfach innovative, tolle Idee, also ein Produkt haben, ähm, für das die Menschen begeistern können? Oder welche, Ro welche Rolle spielt dabei, ähm, zu belegen, dass man in der Lage ist, äh, diese Leistung auch <lacht> zu erbringen, dieses Produkt auch zu machen? Denn eine der Vorteile eines eher traditionellen Investments wie ein Venture Capitalist, das scheint ja heute, heutzutage schon traditionell zu sein, mhm. aber ähm, einer der Vorteile ist ja, dass ich, wenn ich eine tolle Idee habe, wenn ich ein Erfinder bin, dass ich gezwungen bin, mich mit der betriebswirtschaftlichen Seite meiner äh, auseinanderzusetzen. Ich muss mir überlegen, ähm, ab wann mache ich Gewinn, wie mache ich Gewinn, ähm, woher bekomme ich mein Geld, wie überzeuge ich Menschen davon, die sich vielleicht für mein Produkt gar nicht interessieren, die aber glauben, dass wenn sie in mich investieren, damit selber Geld verdienen können, was ja durchaus auch ein interessantes Motiv ist, warum Menschen sich beteiligen. Also was steht bei euch im Vordergrund Diese Fähigkeit zu zeigen, ähm, ich kann deliveren oder ähm, wow, ich habe eine tolle Idee und vertraut mir einfach, ich kann das? Nein, ich denke, in der Hauptsache sind jetzt in der frühen Phase von Crowdfunding in Deutschland auch. Also wir müssen ja auch sagen, wo wir stecken, in den Kinderschuhen. Auf unserer Plattform sind bisher 1,75 Millionen irgendwo umgesetzt worden. 400, in, nee, 424 Projekte. 424, 424 Projekte hast du heute Nachmittag gelesen. Nach Buch, genau, ja. sehr richtig. Boah, Und super, ähm, das ja. ist... Ähm, ja, in, in, in zehn Sparten. Also das geht breit durch. Und die wichtigsten sind Musik und Video. Da kann man schon schauen, was ist da die Basis. Na klar, die haben schon ein Profil, die sind schon kreativ, die haben vielleicht schon was äh, verwirklicht. Viele kommen von Universitäten, machen ihre Abschlussprojekte über diese Art und Weise. Das ist absolut sinnvoll. Das ist quasi der Start in, de, in die Reputation online. Und ja, am Ende, was ist erfolgreich? Authentizität, Authentizität ist das eine. Das macht man in einem Video. Das ist halt alles auch einfach. Aber das Entscheidende ist, dass man mit Netzwerken umgehen kann, weil die Basis für Crowdfunding ist nun mal das Internet und, und die Basis davon, erfolgreich zu sein, ist, dass sich ein Virus verbreiten kann. Dafür brauchen wir das soziale Netzwerk. Und wer da schon eine, irgendwie eine Basis mitbringt, wer da schon aktiv ist, hat jetzt definitiv einen Startbonus. So, und das sind auch die Projekte, die erfolgreich sind. Das Interessante ist ja, dass es etwas Ähnliches wie Crowdfunding schon für Sachen gibt, die schon fertig sind. Ähm, äh, ich denke an Etsy oder an Davanda. Ähm, also an Seiten, wo Menschen etwas hier erst mal herstellen in der Einzelauflage. Also das, was, das Gleiche, was sie früher als Hobby gemacht hätten ähm, und eventuell noch auf einem Flohmarkt verkauft hätten, probieren sie jetzt über das Internet an ein sehr viel größeres Publikum ähm, zu verkaufen. Aber die haben natürlich die Sachen schon fertig, wenn sie, wenn sie kommen. Das ist ja einfach nur eine Art von neues Shopfenster, oder? Also ich meine... Du hast was, und du verkaufst es. Ja, aber es richtet sich eben speziell an Menschen, die etwas ja. ähm, selber machen. Genau, also nicht an etwas, was genau. weiterverkauft ist oder was ja, ja. aus einem Unternehmen kommt, sondern etwas, was abends vom Fernseher mit und zwei Schrecken Und wenn es erfolgreich nachgefragt wird. wird, produzieren sie natürlich auch mehr. Vermutlich, ja. Wenn es aus dem Publikum keine Fragen mehr Richtung Crowdfunding ja. gibt, doch noch eine. Hier vorne ist noch eine aus der ersten Reihe. <lacht> die erste Reihe hat viele Fragen, das finde ich gut. schön. Also ich glaube, das Thema Demokratisierung äh, fällt mir sehr schwer in diesem Zusammenhang nachzuvollziehen. Äh, auch wenn ihr eine attraktive Plattform entwickelt habt. Wo ist denn eigentlich der Unterschied wirklich zum neuen Markt, den der Toschi eben erwähnt hat? Am neuen Markt waren Blasen da, in die man investiert hat und das Geld war bei mir weg, war woanders nachher. Da haben Leute verdient. Heute hat einer eine tolle Idee, auch erstmal eine Blase und versucht Menschen zu gewinnen, die in seine tolle Idee, sprich Blase, auch investieren. Und wenn ich diesen Markt so verfolge generell, gibt es mehr Blasen als wirklich Ideen, die sich in monetäre Umsätze nachher auch bewahrheiten. Also das hat nichts mit Demokratisierung zu tun. Das ist einfach ein Stückchen Enthusiasmus zu erwecken und zu, Freunde zu gewinnen, die mir folgen. Das ist mehr Diktatur nachher. Denise, willst du was dazu sagen? Oder ich hatte vorher, vorhin ja kurz die Andeutung mit dieser Kofinanzierung zusammen mit einer Bank, wo ich eben denke, okay. dass man die Bank schon ein Stück weit auch durch dieses Mittel überzeugen kann. Aber das, die Bank ist ja auch nicht der einzige Spieler, der da vielleicht noch mit dabei ist. Ähm, Demokratisierung, klar, das ist ja ein, ein, ein großes Wort. Letztendlich geht es darum, dass Leute mitreden können. Jetzt ist also die Frage, ob das Projekt, was man anbietet, demokratisiert demokratisch irgendwie Teilhabe zulässt. Ja, wir und wollen ja herausfinden, ob unsere Volkswirtschaft sich verändert, also ob sie ein bisschen durch diese ne, Möglichkeiten des Netzes, also ja, sind also das kleine Anfänge in deinen Augen, die sich irgendwann mal vergrößern werden? Oder also ist ich, es so ich glaube, dass der, dass der Konsum sich wegbewegen wird von diesem Massenmarkt. Alles ist quasi in unendlich vieler Anzahl da. Die Leute werden in Zukunft denke ich, mehr in individualisierte Produkte investieren und genau die finden sich da, vielleicht auch in meiner Nähe, ganz national, regional, um mich rundherum da wandert. und das sind jetzt so Plattformen wo quasi bestimmte Leute bestimmte wenige, aber sehr individuelle Sachen machen. Und die sind einfach tausendmal spannender als die äh, millionenfach gefertigten in, in China irgendwo produzierten Dinge. So, und ich glaube, dahin bewegt sich das. Und Crowdfunding äh, geht da noch eine Schippe drauf zu dem, was Savanda eben zum Beispiel macht oder Etsy, indem wir einfach sagen, du bist nicht nur der Käufer von dem Produkt, sondern Teil von dem Prozess. So, und in dem Prozess kann viel passieren. Und aktuell haben wir ein Buch auch wieder auf der Plattform, wo der Autor Dirk van Gehlen, der dürfte auch bekannt sein, das Buch heißt einfach, eine neue Version ist fertig oder sowas und er will einfach den Prozess beschreiben, wie sich dieses Buch jetzt entwickelt und zwar mit der Crowd. So Und wenn es fertig ist, kann er im Prinzip von vorne wieder anfangen. Und ähm, das ist ein, neues, ein völlig neues Produkt. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, so ein fertiges Buch hier irgendwie in der Hand zu bekommen, sondern in dem Moment, wo man da ist, hat man das Produkt und im nächsten Moment ist es ein anderes Produkt. Und da sind die großen Konzerne gar nicht in der Lage. Ich meine, die versuchen ein bisschen mit, mit Customization da so Schuhe in mehreren Farben abzubilden. Aber der Schuh verändert sich nicht so. Und ähm, die kleinen äh, Unternehmen haben in Zukunft die Chance, ich sage das Stichwort vielleicht 3D Printer, ganz andere Dinge in die Welt zu setzen. Und da braucht es solche Mechanismen wie Crowdsourcing, Crowdfunding, wo man entweder an Leistungen oder an Geld rankommt, die äh, über, über soziale Netzwerke erreichbar gemacht worden sind, die das alles kostengünstige Infrastruktur inzwischen, ich kann sie mit in die Hosentasche nehmen, das sind super Bedingungen, um das auf der Wiese, die Ideen auszuspinnen. Das sind Dinge, die sich verändern. Demokratisierung. Ich wäre einfach vielleicht äh, als Konsument ein Stück weit äh, freier und habe mehr Möglichkeiten. Ich kriege nicht das Marketingdiktat vielleicht von dem großen Konzern. Ich würde an der Stelle gerne einen Cut machen zu dem Thema, weil ich gerne noch auf Wikimedia eingehen möchte. Und zwar, weil das ja meiner Meinung nach etwas ist, was es ohne das Netz auf die Art nie im Leben so gegeben hätte. Stimmt ihr mir dazu? Also quasi so einen Austausch von Wissen, von Daten, die frei zur Verfügung stehen. Pavel, du selber würdest sagen, wäre doch vorher so in der Art nicht möglich gewesen. Du also das Netz jetzt hat das für Wikimedia, aber... Das Netz hat schon ein bisschen leichter gemacht, ja. Mhm. Aber, ähm, hätte man das auch anders machen können? Ja, wahrscheinlich hätte man auch irgendwas mit... Äh, äh Brieftauben und äh, Tontafeln äh, machen können, aber ähm, nein, in, in dieser Form, also in diesem vor allem in dieser Offenheit, in diesem, ähm, dass jeder ohne Anmeldung etwas beitragen kann ähm, und dass sich das finanziert ausschließlich aus Spenden und nicht als von Anfang an ja auch nicht als in irgendeiner Form als Investment gedacht wurde, sondern der Mann, der das damals gemacht hat, Jimmy Wales, ähm, war damals schon ein wohlhabender Mensch und fand das eine tolle Idee und hat ein paar Server ins Internet gestellt und eine ähm, damals sehr moderne Software namens MediaWiki und gesagt so und jetzt wenn ihr wollt, schreibt eine Enzyklopädie, das ist eine Einladung. Ähm, und äh, dass das so, äh, das ist also ohne jeglichen äh, Gewinnerziehungsabsicht äh, äh, gemacht und dann auch ab 2003 als Stiftung organisiert. Äh, das Interessante allerdings ist, dass es keineswegs ein antikommerzielles Projekt ist. Das denkt man vielleicht. Es ist ein Projekt, das getragen genau, wird ausschließlich von, von Ehrenamtlichen. Ja. Nein, es wird erstmal ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen. Genau. Also es sind Ehrenamtliche, die dort ihr Wissen teilen. Das ist ja überhaupt das, ohne dass es. Ich meine jetzt dich und Wikimedia, genau. die dann in weitere aber solcher Projekte irgendwie investieren, versuchen, die aufzuziehen. Aber der spannende Part, wie ich finde, ähm, noch, da ist zusätzlich noch, dass das, was dort produziert wird, unter einer Lizenz steht, die jegliche Nutzung erlaubt, auch die kommerzielle. Ähm, also ähm, man kann Wikipedia erinnern, und das passiert, ähm, werden auch leider aktuell eher in negativer Art und Weise. Man kann diese Inhalte nehmen und kommerziell vermarkten, äh, unter Einhaltung der Lizenz, ähm, das ja, aber man kann sonst damit machen, was man will. Man kann sie verändern, ähm, man kann sie das auch an, an, an ganz neue, wie ich finde, das ist wirklich eine neue Form von Produkt, ähm, dass also nicht etwas hergestellt wird und das ist dann da, sondern ich kann mit diesem Produkt machen, was ich möchte. Ähm, und das kann ich zum Beispiel im traditionellen Buch nicht, das hindert mich das Urheberrecht, das zu verändern und neu wieder rauszugeben. Ähm, Wikipedia geht das. Also diese Möglichkeit, dass man auch kommerziell diese Inhalte nutzt, wenn man das denn möchte, und wenn man eine Möglichkeit, wenn man jemanden findet, der dafür bezahlt, das ist ähm, natürlich die andere Seite. Ich habe manchmal eher neu. das Gefühl, dass solche Dinge wie Wikipedia und Co. einfach äh, die Gier der Konsumenten nach freien, freizugänglichen, kostenfreien Produkten fördern. Kann das sein? Also man ja, möchte News kostenfrei haben, man möchte nicht für Zeitungsangebote zahlen im Netz, also da wehrt man sich ja so ein bisschen dagegen, gefördert ja durch sowas wie eine kostenlos verfügbare Online-Enzyklopädie zum Beispiel. Aber es muss ja trotzdem eine gute Qualität haben, sonst hilft dir das nichts, dass es kostenlos ist, weil die Leute es dann doch nicht äh, nutzen nachher, ne? sondern also es muss schon beides äh, zusammenkommen, dann ist es natürlich optimal, nicht? also so wie ihr es macht, äh, gute Qualität durch das Prinzip an sich und noch kostenfrei, cool. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, Enzyklopädie Britannica und Brockhaus alleine daran gescheitert sind, dass sie ähm, dass ihr Geschäftsmodell nicht mehr trägt. Das auch, klar. Und das muss man ganz klar sagen. Die gibt es unter anderem deswegen nicht mehr, weil es Wikipedia gibt. Mhm. Ähm, weil äh, etwas, was vorher... Menschen brauchen Enzyklopädien ähm, mhm. und äh, früher mussten sie entweder in eine Bibliothek gehen, da gab es die aber auch schon immer kostenlos ja, und ich bin sicher, einen. auch der Brockhaus wurde hundertmal kostenlos genutzt, bevor er einmal gekauft wurde. Ähm, äh, aber der viel wichtigere Punkt, als dass das Geschäftsmodell weggefallen ist, ähm, ist, glaube ich, die Einfachheit des Zugangs. Ähm, oh. Und wenn der Brockhaus sich äh, 2001 ebenfalls komplett online gestellt hätte, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, ähm, wie weiß, wer weiß, wie sie sich finanziert hätten, das ist eine andere Frage, aber ich glaube, ähm, der zweite wich wichtige Faktor neben dem Geschäftsmodell ist wirklich diese, die Zugänglichkeit und natürlich ähm, diese Einladung einfach mitzumachen, äh, also ein, ähm, einen Fehler korrigieren zu können. Das ist natürlich ein unglaubliches Versprechen, ähm, ähm, dass man dass diese Seite macht. Ja, meine Frage ging so ein bisschen in die Richtung, dass ja zum Beispiel, wenn Dinge einfach digital vorliegen und getauscht werden können, wenn sie verfügbar sind. Ähm, wir haben das ja immer, wenn es um Musik geht oder um Filme, mhm. dass Leute nicht mehr so wirklich bereit sind, dafür zu zahlen. Sie versuchen das irgendwie zu umgehen, Filme irgendwo anders runterzuladen, wollen das nicht mehr bezahlen, ich Musik wird getauscht, das ist natürlich da erstmal illegal. Ja, weißt Aber das du? ist ja oh. auch nichts Neues. Ich meine, wir haben früher auf, auf Kassetten haben wir kopiert und so weiter. Also ich meine, ja, das... Und Apple also verdient sehr, sehr ja. viel Geld damit, äh, über ja, itunes die Dinge die zu verkaufen. Künstler also, sich dann äh, auch und damit, dann. Äh, ob jetzt die Künstler genügend verdienen und nee, Apple nee, so nee, viel, aber das... Äh, ja, aber, aber insofern, man kann, auch, äh, man kann auch mit digital tauschbaren Gütern im Internet Geld verdienen. Äh, es ist aber sicherlich ein äh, vielleicht ein schwierigerer Prozess, als das äh, früher der Fall war. Aber Aus dem Publikum kam gerade auf... Da kommt das Mikrofon, du hast gesagt, <lacht> das stimmt doch nicht, was stimmt nicht. Na, Was Ich gesagt also habe hab die Statistikquelle nicht mehr im Kopf, aber ich habe mehrfach letztlich gehört und ich glaube auch, also auch aus seriösen Quellen, die Filmindustrie Ach. und die Musikindustrie verdienen so viel wie noch nie zuvor. Also das stimmt ja einfach nicht. Klar, es wird tonnenweise kopiert, ja, ohne Lizenz, das aber das heißt nicht, dass man damit kein Geld verdienen kann. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Die, die sehen ja bloß, oh mein Gott, mein Ding wurde sieben Millionen Mal auf Rapid Share hochgeladen und denken sich, oh, das wäre so viel Geld, wenn ich das hätte. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob man mehr oder weniger Geld hat als vorher. Mhm. Ja, und es gibt ja inzwischen Künstler, die über Creative Commons sich vermarkten, die sagen, okay, ich gebe das sozusagen wirklich von vornherein frei, ja, und dann aber da auch andere Wege finden, sich letztlich dann doch ein gutes Einkommen zu sichern, indem sie darüber bekannt werden, dann Konzerte spielen. Also ich meine, das ist genau, im Grunde sind wir im Ringschuss zu dem, wie wir angefangen mhm. haben. Nicht? Das Verlagsbeispiel ist für mich einfach das Beste mhm. eigentlich, ähm, mhm. weil die Verlage eben nicht rechtzeitig erkannt haben, welche Chancen durch das Internet jetzt da sind und nicht rechtzeitig genug ihr eigenes Geschäftsmodell kannibalisiert haben und dann sind halt, in dem Fall ist es eben Wikipedia gekommen und haben gesagt, so, ne, hier ist es, ähm, geht so, funktioniert ähm, und das, glaube ich, ist ein Effekt, der in vielen Industrien momentan stark unter ist. So ein bisschen wie ist. Übergang zur Industrialisierung damals, wer ja. vergessen hat, sich Maschinen anzuschaffen, war irgendwann draußen. Ja, weil du natürlich immer in der Welt der Maschinen gedacht hast, nicht? Als du irgendwie, als es noch die Postkutschen und die Pferde gab, nicht? Da hast du irgendwie gedacht, wie kannst du das jetzt noch optimieren? Wie kannst du vielleicht noch Pferde züchten, die irgendwie noch schneller laufen oder die weniger Hafer brauchen? Ja, aber das wirklich äh, zerstörerische war eben die Idee, ich äh, schraube sozusagen die, oder ich, ich spanne die Pferde da vorne nicht ein, sondern schraube eine Maschine hinten rauf und ähm, so. da sieht man ja auch in der Entwicklung, nicht? Das, das erste Auto war im Grunde genommen ein, eine Kutsche äh, mit Motor. Ne? Und jetzt gucken wir mal raus, was da heute rumfährt und das ist so, wir sind noch ein bisschen in dieser Zeit ähm, Kutsche mit Motor dran. Ne? In äh, unserer ja, in gerade, Entwicklung. Ja, in der Entwicklung. Das ist ja das, was, was du auch sagst, nicht auch bei den Crowdfunding-Plattformen. Das ist etwas, was wir langsam transferieren in an eine andere Welt, wo es spannend sein wird zu sehen, wo das am Ende rauskommt. Aber werden an dieser äh, digitalisierten Wirtschaft mehr Menschen teilhaben als jetzt? Also mehr Akteure anstatt große Einzelne, mehr kleine. Abs absolut, absolut. Also wir sprechen so aus der Forschung heraus von dem sogenannten Prosumer. Ähm, das ist so ein Kunstwort. Das ist äh, der Kunstwort aus Konsument und Produzent. Also immer mehr Menschen und das war ja, was du auch gesagt hast, nicht die sozusagen ihre individuelle Produkt-Erlebniswelt äh, gestalten wollen. Und ähm, das ist ein Effekt, der macht ja auch tierisch Spaß. Also ich meine, wenn ich mir mein Auto mitgestalten äh, kann, mein äh, also alles, jedes Produkt, selbst hier diesen Laptop, ne, ich kann mir die Farben auch so und so weiter. Also immer mehr individualisiert und damit bin ich ja auch viel stärker als Kunde mit einbezogen in die gesamte Produktionskette. Und, und das ist auch bei der Wissenserstellung. Das ne? also ist ja auch das, was du sagst. Ich finde auch eine ähm, in dem Zusammenhang eine interessante Fragestellung. Ich glaube, ich bin gar nicht so sicher, ob es das Internet ist, das, diese, das diesen Wandel ausgelöst hat. Sicherlich ist das Internet, unterstützt das. Und du hattest das Ausgangs gefragt, welche Rolle spielt das Internet ähm, bei dem äh, Erfolg der Wikipedia. Ich glaube, ein ganz wesentlicher, wenn nicht sogar der wichtigere Faktor ist der Umstand, dass aus Menschen, die früher Betrachter eines Bildes, Leser eines Buches, äh, Benutzer einer, einer Enzyklopädie waren, heute Benutzer werden, die mehr wollen als nur etwas nehmen und das sondern eine sehr viel mehr ähm, eine, eine Mitmachmentalität im positiven Sinne äh, und eine Beteiligungsmentalität, aber auch eine Mentalität im Sinne von, ich möchte etwas nutzen, wo ich es möchte, wann ich es möchte, in einer Form, wie ich es möchte ähm, und ich möchte mir das weniger diktieren lassen, ähm, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, ähm, selber zu entscheiden, in welchem Kontext ich etwas nutze und ich möchte dann, wenn ich es habe, es auch verändern können. Äh, es vielleicht besser machen, vielleicht schlechter machen, aber es so zu machen, wie, wie es mir gefällt. Und das wird ganz sicherlich durch etwas wie das Netz, das sehr partizipativ ist und von einer Kultur des Teilens lebt, unterstützt. Ich glaube aber, und aber da müssten man jetzt Soziologen besser fragen als mich, ich glaube aber, dass, damit auch, dass das auch gleichzeitig Ausdruck einer, einer neuen Rolle, von, eines neuen Verständnisses ist, wie wir mhm. mit Produkten und mit Dienstleistungen umgehen. Mhm. Ja, der Technik ist ich da würde gerne enabler. genau noch ja. eine abschließende ja. Frage aus dem Publikum. Mhm. Dann sind no, wir klar. nämlich leider schon fast durch mit unserem Talk. Bitte schön, noch eine Frage. Ja, Hallo, uh, ich würde... Uh, mir in Wikipedia ist, äh, was mir überrascht ist, dass diese äh, äh, Finanzierung der Wikipedia ohne Werbung, mhm. das, da unterscheidet sich Wikipedia von anderen äh, Webseiten und äh, trotzdem kann sich äh, kann Wikipedia auch einen staff einen äh, dauerhaften staff bezahlen und mhm. das das ist wirklich äh, äh, überraschend. Vielleicht äh, kann, kann Wikipedia sich nur durch äh, diese Crowdfunding finanzieren. Mhm. Uh, und, und auch, ja. das ist, ähm ist das deine Frage? Ja. Ob es andere Finanzierungsmöglichkeiten gäbe, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall die Finanzierungsmöglichkeit, die wir auch wollen. Wir wollen äh, von Kleinspendern. In den letzten sechs Wochen, in denen wir das letzte Mal um Spenden gebeten haben, Anfang, Ende letzten Jahres waren es 160.000 Menschen, ähm, die im Schnitt 23 Euro gegeben haben. Das ist... Ähm, wenn jede Großspende je, macht natürlich auch abhängig. Insofern ist diese Form, das Wissen wird von vielen Menschen ähm, produziert und die Finanzierung wird von vielen Menschen gesichert. Insofern ist das tatsächlich für uns auch ein konstituierendes Element, äh, das wir überhaupt nicht verändern wollen. Und Werbung eh nicht. Aber alle wollen wir Geld. <lacht> wir brauchen Vielen es. Dank, Pavel, Toschi, Denise, dass ihr da wart heute bei uns hier im digitalen Salon, um ja. ein bisschen darüber zu sprechen, wie sich äh, die Wirtschaft verändert durch die Digitalisierung unserer Welt. Geld in Zeiten des Netzes. Toll, dass ihr alle dabei wart hier im Publikum. Haben uns gefreut hier aus Berlin aus dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wünschen noch einen feinen Abend und wer möchte, kann jetzt gleich noch ein bisschen sitzen bleiben. Wir machen abseits von Aufnahmen noch ein bisschen weiter mit einem Gäste-Talk hier. Vielen Dank, okay. toll, dass ihr da wart.